Ich glaube, da hinten ist das, äh, das sieht ein bisschen groß aus. Meinst du, es ist größer als wir? Ich verstecke mich mal hinter dem fetten Baum hier. Sieht irgendwie voll futuristisch aus von ihr. Äh, okay, äh. was macht der da? Was zum Teufel? Er äh, hinter dir. Äh, Warum macht das Alien-Geräusch? Ah. Oh, alter, was ist das? Ich sag doch oh, futuristisch. Ist das was? alter? Was ist das? denn? guck dir das mal an. Das ist ja voller Alien! Ich weiß, das hört sich dämlich an, weil wir hier nur gegen solche Freaks kämpfen. Das sieht irgendwie aus wie ein Kampfroboter. Was ist jetzt da einer drin? ihr könnt auch so ein Nachbarn sein oder so ja aber das recht ja das ist äh, das ah. okay ich habe keine Ahnung wie man auf die Attacken von dem wie irgendwie äh, reagieren soll <lacht> was ist Wir da ah. <lacht> ich habe noch keinen Schaden genommen. Oh, ich habe so einen roten Kristall hier aufgesammelt. Okay, das soll es nicht zu lange, nah wenn diese Dinger um da drum kreisen. Ja, genau, das meine ich. Es kommt auf ein. Okay, ja. Es portet sich wieder lange. Ja, da ist es. Laserstreifen, pass auf! Alle schießen sie auf dich hier! Eh. Alter, also, das ist schon wieder weg! Ja, hey, warte, ich hol gerade immer meine Granaten raus. <lacht> oh Gott, jetzt macht er irgendwas anderes. Was ist das für eine Lichtshow? Guck mal! Oh Gott! Jani <lacht> wirft da eine einsame granate Komm näher, ich, <lacht> ich, ich, ich kann nicht so weit werfen. Boah, ich treffe den nicht damit. Oh Gott. Oh Gott, Bonusschaden. Bei den nächsten drei Treffern habe ich irgendwie. Ja. Alter, das macht ja Schaden. Leck mich. Da hast du so ein Kristall aufgesammelt? Ich weiß es nicht, ich habe Schaden genommen. Oh, Laser. Alter. Alter, das ist voll die schon Da kriegt man epileptische Anfälle. Pass auf, Daniel, da sind wieder diese Klicken. Das ist sowas von Alien, Alter. Ah. beschwört ja irgendwelche Maschinen oder so. Ey. Alter. Oh, ich habe einen, so kaputt... hab einen so ein Ding kaputt. ein so ein Ding kaputt gemacht. Ich glaube ich dem Viech irgendwie nicht näher an. Die meiste Zeit. Da ist es dein ist hinter dir. Er schießt. Das sieht voll gefährlich aus, ey. Ah. Ja. Ah. Defekt, dann ist besser als jedes Kino. Ey. Was nee. sind das denn für kleine Kugeln da ey? Heilung über Zeit. Aua Kriegst du Heilung von dem? Ich hab so ein Kristall da aufgesammelt, ja. ja. Pass auf, wenn diese Dinger um den herumfliegen, solltest du dich von dem fernhalten, besonders du, ey. Nein, nein, nein, nein. nein. Autsch, Ich war gerade am Nachladen, du Wichser. Das sind ja irgendwelche Drohnen, die der da beschwört oder so. Kann das sein? die kannst du abschießen, glaube ich. Ja, ich mache den mit einem Schlag weg. Also, welche Art von Vieh tut denn mit Maschinen darauf beschwören? Ey? So, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Da ja. ist er. Das war die bedrohliche Atmosphäre, ja. Das ist auch irgendwie ein bisschen so alienmäßige Musik, ey. Oh Gott. Er ist feiernd mit Laser. Das war ganz schön laut. Aber bin Was war das jetzt von Port? Er hat nur einen Schritt zurückgegangen. Oh uh. Gott, uh, der ist ja uh, yeah, am raging. Ja. Yeah. Oh jetzt hat er, uh, hat ist das ein Kraftfeld? Ja. Ah. Ja, nee, ist klar. Ja, ah. na. Ah. Ich mach die nicht mit einem Schlag kaputt. das dachte schon, dass du mehr Schaden machst ey. Aber irgendwie nimmt er immer noch Schaden, wenn ich auf den schieße. Das ist merkwürdig. Ja, äh. äh, äh. Ja mal... <lacht> oh. Tanz du außerirdische Missgeburt, Tanz? Die nicht über die strahlen drüber ah! würdest du schon mal von diesen fetten laser getroffen da? hat ja. also ich mal direkt vor dem war das ist fast wie als wäre es auf dem trip ey. fast wie ein woodstock weißt du noch damals drei da flammen wir haben mir ja. vorbei also, ich will jetzt meine mine werfen Alter. Oh Gott. Oh, oh. Irgendwie nicht mitbekommen, dass hier so viel los ist auf einmal. Ich auch nicht, ich habe eine Menge Schaden gekriegt. Okay. Oh. Darauf stehst du nicht. Wie der sich freut, dass er wieder voll energie hat. No, ich dachte, er wird mich nicht... Ich hat war eine, Trünnung, hat eine verpasst, oder? Ja, fast gar keinen Schaden davon bekommen. Ähm. äh, ich häng fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann auch nicht springen. Ey! Äh, komm ich mich nicht weg? Ähm, ja, mein Charakter ist voll am Zucken. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich hab's auch ich nicht mehr. <lacht> Du idiot! Geh weg! <lacht> ja, das ist voll der Exekutionsgrund jetzt hier. <lacht> ja, der Attack hat mich irgendwie nicht getroffen. Ah, <lacht> oh, das hat jetzt doch getroffen. Können wir jetzt mal hier weg? Ich will hier weg! Ne. Nah. Jetzt wird er uns bei den Hörnern nehmen. Warum hier neben uns? Ich habe eine Granate geworfen. Ich wollte das Ding kaputt machen. <lacht> Was ist das, ey? Boah, wir jetzt hier wegen so ein Scheiß. Ich kann den Schild nicht angreifen. Der ist zu weit weg. Ich bin frei! Ihr seid gemacht. Ich habe keine Ahnung. Keine <lacht> Angst, Daniel, schafft das auch ohne dich. Auch oh hat sein Schwanz explodiert. Ja, soll man den Baum kaputt machen? Ich kann den Baum <lacht> nicht kaputt machen, das ist das Problem. Ich keine Ahnung, wie ich da Okay, ich bin draußen. Aha. Oh, ich draußen. <lacht> Warte, ich komme da hin. Ah, wir haben hoch. Ach, du, bist, du bist hinter mir. Ich bin vor dir. Du bist hinter mir. Bist Du bist so viel schneller als ich. <lacht> Weil ich renne. Ich renne auch. <lacht> ja, aber wenn ich renne, dann renne ich. Oh, halt die Klappe. <lacht> Darauf erst mal selbst einfangen. Hat der da nicht zum Glück nicht gesagt. Was hat gemacht? Er hat sich selbst eingeklatscht. Oh. Hm. fliegen ja immer noch Sachen rum. Da. Nee. Oh. Da. muss ausgerechnet hier auftauchen? Naja, warte lieber. Ja, jetzt glaube ich nicht so eine, eine gute Idee dazu machen. Danke. Ja. Aber schon wieder eingefroren. Aha, ich bin hier drin. <lacht> Siehst du das? Ja, ich sehe. Oh, ich komme ja gar nicht mehr raus. Echt? Wer <lacht> wäre ich nie rausgekommen. Ah, Hilfe! Ah. Oh. Da drin waren nur mal Explosionen. Oh, oh Gott. Oh. Es hat denn haben den seinen Kopf? Die Sterne? <lacht> ja. Ah! Oh, Licht! Soll ich aufs Licht zugehen? Oh. Schwanz kaputt. Die Serie sollte heißen Cockles. Dann machen wir neue Beine kaputt. Man, das hört sich so an, als würden wir irgendwie einem Kind wehtun. Erst brechen wir dem die Beine, dann klauen wir dem seine Sachen. Du hast du so Schluck, <lacht> Ah Gott! Ja, ich spiele hier viel zu viel Rume. Jetzt ist er tot. Oh! Ja, ist auch gut. Was? Was denn Eh, Ich habe ein D. Oh. Selbst wenn ich scheiße bin, bin ich immer noch besser als du, ey.